Yo, hi. und willkommen mein name ist dann die und ich bin mittel mario master und wir gehen jetzt in die barbara in mario party genau, genau. beim letzten oh. brett Geburtstagstorte habe ich ja gnadenlos gewonnen ausgezeichnet was ist das geschafft ohne zu schieten ja ich außer wart wirst du etwas sagen ich cheater ich habe gesagt was es geschafft ohne zu schieten ja, ich würde niemals cheaten. Nehmen wir, nehmen wir Luigi und den Affen mit. Luigi, Affe. Oh. Affe. So. Das das Nächste ist nächstes dran. Ne? Yoshi ist in okay. Mit die beiden getrennten Yoshi wieder zueinander, aber ich bin auch hier. Ja. Okay. Geliebte hier irgendwo. Oder was ist hier los? Yoshi's Tropical Island. Meine Brüder und Schwestern. Ja. Und so heißt es. sind alle hier. Wow. Krass. Wow. <lacht> Krass, Mann. Oh, ich werde cool ja, euch herumführen. Die Yoshis leben auf der wassermeloneninsel und der Honig insel Auf der Insel in der Mitte ist ein Yoshi eingeschlossen und kann nicht entkommen. Sein bester Freund schaut schon ganz traurig vom Strand herüber. helft bitte. Hier ist doch ein Rad. Passt auf. Baba spielt gern mit den Fragezeichenfeldern. Also dann lass uns die Stadtreihenfolge bestimmen. Okay. Ausgezeichnet. Immer die gleiche, weil einer von uns ist erster, einer von uns ist dritter. Ja, beim letzten Mal war ich es und jetzt bist du es wieder. Ja. Gut. Ja. Ausgezeichnet. Wo sind denn die Sterne? Da sind sie. Auf, auf und davon ja nachdem ich das hier wieder mal umgestellt habe auf auf und davon <lacht> hey. du musst mir mindestens eine münze zoll bezahlen was möchtest du ich möchte passieren du darfst durch sehr billig ja ausgezeichnet auch unglaublich oh, da wird immer teurer ja bis maximal 50 Münzen und der eine jetzt, das hat sogar, drei. jetzt hat sogar drei Münzen Okay. Nein. So, ich tue mir mal ein paar Münzen, ja. Ein Kassier. Ein uh. <lacht> Gruselig. Ah, Zahlungen mit Geistern. Okay. Nee, der Schatten, der sich als Erster bewegt, ne. gar nicht so einfach letztens ja. über Zeit ich würde mich lieber beeilen den wollte ich gar nicht angreifen und den oben angreifen Nein. Ich hätte es aber auch gedacht, dass, dass der daneben der erste war. Cool. Ich bin ich bin ja mit, gut los. Bin mir ziemlich sicher, ich komme dagegen irgendwie. Ich hoffe, das irgendwie wieder aufdrehen, weil so läuft das Spiel, Es ne? definitiv nicht so ausgebildet, dass wenn man einmal am Boden ist, man irgendwie nicht mehr aufholen kann, ne? Ich weiß ja nicht. Weil wir wissen ja, was das Spiel letzte Runde mit dir gemacht hat. Ja. Ich möchte nicht darauf eingehen. Okay, hey, mein lieblingsspiel Memory. Und mit Anstein. Hier drauf, Lacht. ist der blöd ja, ich glaube den hatte ich noch nicht mehr so typisches tpo verhalten ja. ja. ich könnte den ich könnte direkt den nehmen der neben mir ist aber ich gehe extra den ganzen weg da hinten hin ja <lacht> komm, ein, ein paar scherbe ich nach Dafür soll du eigentlich keinen Breakdance-Move machen. Hey, vier menschen Das ist so gut. Oh, ähm. sind da City. So, jetzt weiß ich, dass ich in die Mitte gehen muss. Ja. Yeah. dafür yeah. wir mussten einfach nur auf Bögen eingehen. Ne? Start ah. mine's. finish. Mines, mines, mines, mines. Aber dann direkt, aber sehr gut. Bin ich gar nicht gut. Ausgezeichnet aus Mario. <lacht> ist Mario, wenn du so aus der Ferne von Joshi, aber das große Schocks. Nicht hingesehen, das tut mir leid. Ist eigentlich egal, was du nimmst, ich habe sowieso nur fünf. No. <lacht> das tut mir voll ah, okay. leid. Ich sehe schon, wo in welche Richtung dieses Brett schon wieder geht. Na, ich muss es nur hier halb Vorteil haben. Oh, das glaube ich jetzt nicht. Oh, jetzt bitte, Mario, wenn es geht. Ich habe nichts mehr zu verlieren, also... Der Bowser-Umbruch. Jetzt kannst du wieder was verlieren. Das ist die Bowser-Revolution. wie meinst du, ich kann nichts verlieren? Ich habe null. Ah ja. Warum hast du dann elf Na, jetzt habe ich elf. das ist doch gut. habe ich nichts verloren. Ja. Also alle Münzen werden gleichmäßig aufgeteilt. Ah, sehr ich gut. scheiße! So. Irgendein Grund daumen lang zu gehen. Warte mal. Eins, zwei. Ich, glaub, ich will gar nicht auf der frage zeichnen ne? Wer weiß, was passiert. Ich hier lang. dann passiert? Aber da musst du Zoll bezahlen. 5, ja, Münzen. Du darfst durch. Oh, super. Na, großartig. Ausgezeichnet. Und noch ein sagt. <lacht> Hallo, haben wir jetzt gerade ein rotes Feld betreten. wähle dann schickt Bowser oh, okay. aber kann ich schon wieder mein Geld verlieren. Ich auch. Du hast jetzt immer 90 bekommen, ey. Ja, ja, ja. wenn es so ein bisschen ab aufwärts mit mir geht, ey. Einfach alle meine Münzen da reinpacken sollen, in den toll. Ah. What, what, macht man hat? Der wangen Jetzt ist es ist auch nicht gut. Ah, cool. Ach, auf 0. Cool. Ich hätte all meine Münzen reinpacken sollen, in dem Fall. <lacht> Verdammt, so. das ist schlimmer als im ersten Zug, ey. Ja. Oh. Unser aller, aller lieblingsspiel Okay. Lucid Dream, ja. Ja. ich ich Nein, mich als würde ich hier Schlafparalyse haben. Ich auch Bruder. Ja, und? Ja. Ah, oh, viel riskiert beim Nö. Ich wusste, wo wir hat irgendwann irgendwann machen, also. <lacht> muss die er Initiative ergreifen. Ja so, ja, so ziemlich, ne? Ja. Ach, ich auch noch eine Chance Stern Mal. Ich Muss erst das nächste Miete spiel gewinnen. Ja. Na, warte Moment, ich kriege überhaupt, ich könnte überhaupt keine Chance kriegen, weil da oben ist ein Buhu. Oh, okay. Und jetzt habe ich sowieso keine Chance mehr auf den Stern. Ja, der hat auch die münze von. Luigi nehmen können ja ja genau glaubt mit neuen münzen ja Hatt ich verprügel dich mit dem Hamm hammer du dummer eselaffe oh, hey, was geht hallo das ja. jetzt hat er jetzt Oh, Bowser haben ihre Position getauscht! Das heißt, auf der Insel, wo wir jetzt gerade sind, ist jetzt Bowser. Oh, never mind about that! <lacht> oh, oh. Bin ich, wieder. Oh. ich bin jetzt hier. Ja. Und ich bin jetzt hier. Münzen, neue Sterne läuft ja. schon wieder. Der kann da das spielt irgendwie nur so pew. weiß ich so 20 Spiele oder so habe ich so gesagt. Ja. Ich bin halt nur 20, der der möglichen 50. Ah. Aut! Nein, geht weg! Ich bin auf dem Boden landen! Auf dem Boden der Tatsachen landen! Lass mich mehr in die Mitte! Ich will in die Mitte! So bitte. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein, nein. Oh. You are the wind. You are the wind, ja. Hmm, jetzt ein jetzt Wiener. Wiener Würstchen. Ja, so, völlig kein Stern, Gott sei Dank. Die Folter geht weiter. Diese schlimme Folter und diese abscheuliche Folter. Hey du dover Eselaffe, wie du mir, so ich dir. Dem ich Hm. Das hast du verdient. Uh. Nein, okay. das gibt's nicht. Jetzt hat er auch noch eine Chance auf den Stern. Wenn ich habe nächste Gewinne. Dann sehen wir mal darüber. Ich habe noch gar nicht gemacht. Oh, Oh, nein. Oh, nein. Ja, ja. Gott, wenn der Nero den Hammer hat, dann hat er Tollwut. Aber oh, nicht. Na, ja, du hast den Hammer, zum Glück nicht. Nein. Aua. glaube ich genug direkt. glaube ich habe eine menge Münzen bekommen Wenn genug waren wichtig jawohl nein genau sieben genauso viele brauche ich so jetzt bitte nicht auf dem bauser irgendwo landen Nach ey. Ach, Mann. <lacht> oh, schön. Wie ich sehe, die rad wieder ein paar Münzen. Die muss ich mir reinschnappen, ey. Ja. Der Donkey Kong, sein Bruder. Ja. Nein. Warum nicht? Warum hey. nicht? <lacht> ja, gibt's jetzt gibt es einfach nicht. Du möchtest du mir das. Oh, du hast nicht genug Bützen. Dann nehme ich mir einfach die restlichen. Oh, es will schon wieder auf neu neue. das stimmt da irgendwann nicht, ja. So, ey, von dem. Verdammt, Dreck? Nein! so war okay. kann ich sowieso nicht bezahlen oder ja doch der kostet nur eine münze es gibt zwei brücken wenn hm. ja, schon jemand den browser irgendwann ja treffen ja. Also das war einfach ein Zeichen Feld. Ja. Die kippeligen Rahmen. Dun, dun, dun, dun. Der Rahmen ist kippelig. Ach ja, ja, ja. hm, das. Hatten wir schon. Ja. Ah, Mann, ich, ja, äh, was wie bist du schon fertig? Hm. Weil ich so schön bin, so schlau bin und so schlank und rank. Oh, ich ich wieder ein paar Münzen, bin noch auf dem letzten Platz. jetzt nicht voran. DK sei Bruder. Ja, sowieso Bowser. ja. ich bei erlangen wollen. wir, ah, ah. wir jetzt sehr ewig in einem Kreis laufen ne? ja. wir drehen uns im ewigen Kreis. jetzt beklaut der Affe schon wieder mich, ey. Hm, Nom nom nom. Verdammt der Dreck. Ist <lacht> dieser verdammte Arme, Wir kommen ja irgendwie nicht voran, ne. Ach, nee, äh. so, ich hole mir mal ein paar Münzen, nicht gleich wieder bei Bowser verliere. Ja, nee, der Ich, das ich, ich schief. Irgendjemand, land mal auf den Fragezeichen Dingen. Ja, gib mein Bestes. Es ist Batman. Bist du Batman? Ja. Ich meine hier nicht nur irgendwie so zwei Münzen oder so. Ja und auch ein Münzen ist hier. Das war knapp. Ah. Oh ah. Gott. Du bist runtergefallen. Das heißt, du verlierst vier Münzen. Oh. Weil du eine eingesammelt hattest. Wie dieser blöde Apfel sich freut, ey! Also, ja. Komm, her dein! Oh Luigi, du Vollidiot! mal mehr einpacken können ja dafür verprügeln wir den jetzt oder er verprügelt uns er verprügelt uns ich bin schon wieder oben, recht. oben Und rechts oben rechts ich nicht wieder vorne sein. Ich will nicht wieder vorne sein. Oh mein Gott! Ich bin in der Mitte. Geht weg von mir. Nein, geh nur weg von mir. Ah. Oh Mann. Oben oh, um rechts, da ist halt immer sicher. Ausgezeichnet. Wer hat Also irgendwie kommen wir nicht voran. Nee. Da, da, Mann! Er ist schlauer. Er geht nach links. Ne? Ja. Sollte sich noch ein paar Münzen umschlägen, das wäre nach oben gegangen. Ja, das kann man passieren. So, äh, ne, nicht. Game Rule. Game Rule. Es Game Rule. Yeah. <lacht> ja. It rules. genau so zwei Sekunden nachgedacht hat ja. <lacht> dieser verdammte der Wo schon bin ich wieder auf den letzten werd oh. <lacht> mich geboxt Und. Nein. Ah, ah. Nein! Wir müssen nicht gekommen! Verdammt. Er darf er darf was in den Boden rammen. Ja, okay, ich muss mich jetzt in den nächsten Zug retten. Und da sind ja alle gemerkt. Ja, ne. Wir haben alle. Aber alle links und so waren, ne? <lacht> hm, jetzt nehme ich den hier. Oh nein! Nehme ich den. Ja, der war richtig. <lacht> Au, Wow! Weißt du, als Mario das gemacht hat, immer so. Uah. In der letzten Sekunde so, so ein typisches CPU-Verhalten irgendwie auf schwer würde ich das nämlich niemals machen. Aber stell dir mal vor, du machst eine riesige Stammvertretung mitten auf so ein Stachel. Ey. Ja, ey. Auch voll weh, ey. ja, und wir bleiben draußen. Aber hier kommen so wir nicht rein. Oh nein ich will Abend. haben ah, man weiß ja mal was beim letzten mal passiert ist ja. aber diesmal mache ich es besser ich entscheide mich mal diesmal mich zu bewegen oder was sorge ich habe es oh. äh. eigentlich nur ich für den letzten Schatten. wäre doch voll fern Nein. Aber bringt ja nichts. Ich verliere sowieso jetzt alle meine Münzen. Ich verliere auch gleich alle meine Münzen. Okay, in der nächsten Runde verliere ich alle meine Münzen. Außer die ist der kann sich sogar gleich ein Stern holen. Ah. Ja, cool. Oh, oh, ich... oh, du Fan, das. Ja, super. irgendwann stimmt mit dem Spiel nicht, er ja, Kann irgendwie nicht sein. Ne? Das Spiel also hat so was leicht sadistisches an sich, ne? Was, du hast doch irgendwie oh, jemanden, einen Puffy oder so irgendwie hinterlegt, ey? Also, ja, yeah, mach so. Wow. Wow. Luigi, mach was richtig im Leben. bei Nein, kein Er kann sich ein Stern holen. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Juhu. Er hat was erreicht in seinem Leben. habe die Strudel gesehen? Man kommt nicht zur Insel rüber. Okay. Oh, Spiel für dich. Okay. hat ganz viele Münzen bekommen. Und ich werde davon gar nichts sehen. Ach, das Spiel. okay. Ja. Das war einfach. da war schillig. Ja. Vor allen Dingen für, den, für denjenigen, der auf den Blumen steht. Eins, auch was ab. Jemals. Nein. Ich hab eine Mütze bekommen. Ich auch. Ich würde lieber springen, sonst fällt sie gleich noch runter. sie durch diesen greedyhaften Typen an. der ist so greedy. Wait, wait. Ah. Schön. Pass auf, die vielleicht alle im nächsten Zug. Nice. Ich habe eine Münze bekommen. Oh Wirklich soll jetzt ein Stern. Ja. Regen Sie sich noch ab. Wenn ja, ich so als Luigi <lacht> nach vorne. Oh, warte. Der Yoshi am Strand weint, weil er seinen Freund nicht besuchen kann. Ich weine doch nicht. Ich habe kein Herz. Ach bitte, ich habe keine Seele. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist es ist aber ich gehe weiter in diesen Dich. Auch wenn er kein Leichter sein wird. Ja. Er ist bestimmt steinig und schwer. Sein. die meisten Münzen? Hey DK, was geht, Bruder? Okay, bis... Gleich. Ja, bitte. <lacht> Der Pilz noch ja, dann kannst du würfeln. Wenn, wenn du Pilz, so, würfelst, ja. dann darfst du, du noch mal würfeln. Bei Giftpilz muss eine Runde aussetzen. Weißt das du, was? noch so einen kleinen Pro-Gamer-Move. Ja, oh. ich weiß, ich werde die sowieso nicht lange halten können. Ne? was glück das ist das fürchen spiel spielen etwas ja, glück verändert sich die position ja und da kommen wir natürlich nicht weg oh nein. und nein schon muss er nur geld reichen ich weiß gar nicht auf was <lacht> Okay, ich pack jetzt gerade ein, aber ich habe gar nicht aufgepasst, wo der jetzt reingegangen ist. Ich weiß es. ich, glaub, ich hab den richtigen gemerkt. Das ist richtig. Okay, ich voll vergessen, dass ich noch aufpassen muss, wo der Erste ist. Ey. Mit der, <lacht> mit der Truhe. Ich hätte so, so gelacht, wenn du verkackt hättest. Ich hätte so gelacht. Zunge. Oh, oh. oh What? <lacht> Mein Blöder. <lacht> es ist so ein assi Verhalten. Ich nehme mal den Stern lassen ne? ja, aber wahrscheinlich, weil ich zweiter bin. Oh, guck mal da. Die Münzen, die er mir gerade geklaut hat, sind jetzt wieder weg. Das ist doch nicht wahr! Hey, jetzt, jetzt kriegt er auch, auch noch die Chance, noch mehr Münzen zu kriegen. Oh, ich weiß, wo ich mich hinpflanze, wo es sicher ist. Oh, nee. okay, komm, aus dem Weg. Oh, ich bewegen dann Ganz ja. weiter nach links. Alles in Ordnung. <lacht> Dir geht's gut. Hm. Herr hm. Ich komme auch irgendwie nicht voran. Lauf ah, oh. ah, ah. oh, irgendwie nicht so wie geplant gerade. Irgendwie dich. Nein. Nein, nein, nein, der ist wahnsinnig! Was macht das? Chance, Time Fällt. So, es gibt mir alle eure Münzen, bevor ich, bevor ich die verliere. Und dann gibt mir alle eure Sterne, bevor ich Gewalt anwende. Louis. I can. I can. Tauschen die Münzen. Auf. Hey, die Kehrt hat wieder ein paar Münzen, die er weggeben kann. Oh Gott, okay. Labyrinth. Konzentration. Ja. schon? Ich glaube, es war die. Aber es war ganz recht. Nein! Ja, es, nein. War, ja, es war ganz recht. Na, ah, so ein Mist, ja, ich habe Falschen gesehen. Ja. DK. Okay, komm. DK donkey kong ist hier wäre ist natürlich sehr gut wenn einer von euch mal okay gut ja schon sagen, komm, das Minuten. ja das heißt dieser part ist jetzt zu ende oh man ey. Hm. ey im nächsten part sehen wir dann den rest vom Schützenfest. fest bis dann leute ciao Bye -bye.